So, ich fange mal langsam an, die letzten trudeln noch ein. Wir haben ehrlich gesagt, das Nachmittagsprogramm hätten wir ein bisschen lockerer gestalten sollen, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, so eine Viertelstunde, ein bisschen knapp. Jetzt haben wir ein paar Minuten noch extra gegeben, damit sie hoffentlich noch gestärkt zurück aus der Pause sind. So, und jetzt sind, glaube ich, die meisten da, würde ich sagen. Rika Koch sehe ich, sie ist ready. Und Daniel Markwald ist da. Und vor allem durch Bertrand Loison. Es freut mich sehr, dass Sie heute da sind. Ähm, Sie haben sich zur Verfügung gestellt. Ich freue mich sehr, dass Bertrand Loison da ist, weil er ist nämlich ähm, ein mutiger Referent. Er hat sich auf unsere Session eingelassen, wo wir die Grundsatzfrage stellen: Make or buy. Weil das ist ja letztlich eben das Motto der heutigen Tagung und wie Sie ähm, erahnen können, hat sich das BFS für MAKE entschieden, oder einen großen Teil davon. Und das werden wir heute jetzt dann hören. Kurz zu Bertrand Loison: er ist Vizedirektor beim BFS und seit November 2020 Leiter der Abteilung Datenwissenschaft, KI und, und Statistische Methoden. Zuvor war im selben Amt mehr Amt mehr als zwölf Jahre lang Leiter der Abteilung Register und während sieben Jahren CIO. Und damit hat Bertrand Lasson ähm, einen Einblick, was da alles läuft in dieser BFS, in der Bundesverwaltung und wird uns eben vor allem über den Bereich Data Science und AI Informationen geben und warum es in gewissen Momenten Sinn macht, dass der Staat hier Make betreibt. Von dem her ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und ich switche jetzt, das hat geklappt. Danke. Und geben Ihnen einen Point. Wunderbar, danke. Hören Sie mich? Ja. Also Sie haben bemerkt, meine Muttersprache ist Französisch. Ich werde auf Deutsch sprechen, die Slides in Englisch. Und Sie können Fragen stellen, in Französisch, in Deutsch oder in Englisch. Äh, vergessen Sie die Titel. Ich bin da, äh, akademische Titel. Ich bin da, ähm, ich komme nicht mit Rezepten, muss ich auch sagen. Ich komme hier mit Vielleicht mehr Fragen als Rezepte, aber ich möchte ein bisschen den Blickwinkel geben. Was heißt das, wenn man beginnt mit Data Science, KI oder generell gesprochen mit Algorithmen zu arbeiten? Und was ist der Einfluss schlussendlich auf die Thematik der Beschaffung? Ich bin kein, Beschaff kein Beschaffer. Ich, ich war beteiligt, aber ich bin kein Jurist. Okay. Ich habe die, die Struktur so gemacht für meinen mein Vortrag, das wird ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten dauern. Ich würde ein bisschen zeigen, dass alle Bereiche der Bundesverwaltung betroffen sind durch diese Frage, nicht nur ein Bereich, nicht nur das BFS vor allem, äh, die, wirklich die ganze Public Policy. Dann gibt es einige Risiken, die damit gebunden sind. Ich werde ein bisschen meine Blinkwinkel geben bezüglich Make-up, ich hoffe, es wird auch möglich sein, nachher für die, die Speakers zu, ein bisschen zu reagieren auf diese Inputs. Und am Ende werde ich zwei, drei zwei haben über die Antworten der Bundesverwaltung, weil die Bundesverwaltung macht nicht nichts diesbezüglich. Es scheint mir auch wichtig, es zu sagen, nicht nur auf die Risiken einzugehen. Gut, jetzt, was ist das Potenzial? Wenn man schaut, in der Tat, diese schöne Kreise, das ist im Prinzip die Hauptaufgabe von äh, der Bundesverwaltung, diesen Kreis zu unterstützen. Das beginnt mit Agenda-Setting, ich werde nicht, nicht alles lesen, bis Policy for Evaluation. Und hier und in anderen Ländern, es geschieht schon, man kann Data Science, for example, das heißt Algorithmen, nutzen, um das, diese Evidence-Based Decision-Making zu, äh, ja, zu unterstützen, die Entscheidungsträger in diesem Fall, dass wir die, äh, das wäre das Parlament, wie aber auch der Bundesrat. Nehmen wir halt Beispiel Policy Evaluation. Äh, wenn man mit Kausalinferenz umgehen kann, ist es eine gut, gute Möglichkeit, zum Beispiel zu evaluieren, ob ein Gesetz effektiv erreicht hat was er erreichen sollte. Ich will nicht zu viele Beispiele geben, aber das ist ein bisschen die Idee. Das heißt, es gibt wirklich viele Anwendungsmöglichkeiten, wo man Algorithmen nutzen kann. Ich habe die Liste äh, genommen und aufgeschrieben. Äh, und ich habe wirklich, und mein Kompetenzzentrum sieht das auch, wir haben Anfragen von diesen verschiedenen Bereichen. Äh, jetzt, von was sprechen wir eigentlich? Weil nehmen wir das Mythos ein bisschen weg, schauen wir wirklich die Realität. Kein Science Fiction, nur die Realität. Und zurzeit, ich sehe einfach zwei Typen von Ämtern. Ämter, die interessiert sind, mehr Insight zu haben mit ihren Daten und möchten Data Science auch kaum äh, nutzen. Das ist eine Möglichkeit. Das ist die linke Seite. Oder es gibt Ämter, die sagen, ja, ich will Machine Learning, also Artificial Intelligence nutzen im Sinne von Automatisierung. Äh, was man braucht, um das, um so etwas zu tun, man braucht, und ich werde später etwas sagen, man braucht eine Infrastruktur. Okay? Und das ist noch eine wichtige Punkt. Aber am Ende des Tages, man kann lange über Data Science, über KI, Machine Learning, sprechen. Am Ende des Tages, man spricht über einen Algorithmen. Man muss, möglich, man muss verstehen, wie diese Algorithmen funktioniert. Und hier habe ich einige Beispiele genommen, in der Schweiz oder außerhalb der Schweiz, ist nicht so relevant, wo es schon eingesetzt ist. Ich bin auch in einer Gruppe der UNO, die sich damit beschäftigt. Man sieht zum Beispiel im Bereich der Transport, der Verkehr, sorry, auf Deutsch, der Preise hat man, man nutzt, ich will nicht alles im Detail erklären. Der Landwirtschaft, das ist mehr in Afrikas äh, Statistik, muss ich nicht lange erklären. Im Bereich der Education, der Hausbildung, gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, probiert man zu identifizieren in gewisser Universität. Wieso Schüler, also junge Erwachsene, ich weiß nicht, ob man einen Pattern finden kann, wie gewisse Schüler, Verlassen die Universität, bevor sie äh, fertig sind. Zum Beispiel Das muss ich nicht erklären, Environmental Tax Policy for Fraud Detection. Das heißt, meine Seite, ich will nur damit zeigen, potenziell alle Bereiche sind betroffen. Man muss natürlich das Recht haben, die rechtlichen Grundlagen müssen respektiert werden, aber es gibt diese Sache. Nun, es gibt aber auch gewisse Opportunities. Und Risiken. Und ich bin auch sehr froh, dass Dani Machwalder da ist, weil schlussendlich wir arbeiten zusammen BfS Mitte, natürlich die BKDTI und probieren zusammen mit anderen Bundesämtern auch ein bisschen diese Themen zu adressieren. Und ich habe gesagt, ich komme nicht mit Rezepten, ich möchte nur ein bisschen erklären, wo der Schuh drückt, ein bisschen. Vielleicht wird es einen Blickwinkel geben, wenn man etwas beschaffen muss. So, zuerst arbeiten wir auf Data Science, AI Literacy. Das heißt, wir müssen eine gemeinsame Sprache sprechen. Ich spreche nicht von Deutsch und Französisch, aber wenn jemand nutzt dieses Wort, das, muss das Gleiche muss verstanden werden durch die andere. Das scheint mir ein wichtiger Punkt. Wir arbeiten daran, wir sind noch nicht ganz fertig, aber es kommt. Die zweite Frage ist Trust, Ethics and Transparency. Wir sind ein Rechtsstaat. okay? Da scheint mir hier der Kern mein Message. Die Bundesverwaltung kann sich nicht leisten, Algorithmen zu nutzen, ohne zu verstehen, wie sie funktionieren. Weil der Staat muss beweisen können, wie er einen Entscheid getroffen hat. Und das scheint mir, es, es tönt vielleicht peinlich, aber das ist nicht der Fall. Weil am Schluss die Idee ist, wenn man mit einem Entscheid nicht einverstanden ist, kann man vor dem Gericht gehen und der Behörde muss erklären, wie er den Entscheid getroffen hat. Also, das ist wirklich ein zentraler Aspekt. Training-Kompetenz arbeiten wir, Community will ich nicht nur. Data und Algorithmen möchte ich etwas sagen. Data, wir arbeiten sehr über diese Interoperabilität, das, haben Sie das wissen Sie. Ich möchte auch in Erinnerung rufen, Sie können... Sie können ein System beschaffen. Sie können davon aus, vielleicht davon ausgehen, dass die Algorithmen perfekt sind. Ich glaube es nicht, aber auch wenn sie perfekt wären, wenn die Daten nicht stimmen, wenn die Qualität nicht stimmen, die Ergebnisse werden nicht gut sein. Oder umgekehrt, Sie können perfekte Daten haben, aber die Algorithmen sind nicht korrekt und die Ergebnisse werden auch nicht richtig und es führt zu gewisser Verantwortung. Wer schon schlussendlich Verantwortung für was, wenn Sie ein System beschaffen? Okay. Und die Technologie, Technologie werde ich nicht weiter erklären. Dann die Make-or-by-Decision. Äh, diese Grafik zeigt etwas, äh, die für mich von zentraler so Bedeutung ist. Man spricht immer von Make or buy, das ist ein bisschen schwarz-weiß. Okay, wenn Sie etwas kaufen, im Prinzip, äh, man muss vielleicht weniger kontrollieren. Wenn man etwas selber fabriziert, muss man äh, mehr Management Attention geben zu diesem. Äh, es gibt für mich, ich bin wirklich überzeugt über, über das, noch die Möglichkeit, ein Partnerschaft zu haben. Das heißt, es gibt nicht nur weiß auch schwarz, es gibt auch ein Partnerschaft, ich werde ein erklären, was ich damit meine. Bevor ich es tue, möchte ich gewisse wichtige Punkte noch in, er in Erinnerung rufen. Äh, man hört sehr oft, ah, AI zum Beispiel ist Technologie. Das ist richtig, aber nicht nur. Weil sie beschaffen nicht nur eine Infrastruktur. Sie beschaffen auch eine Infrastruktur, aber diese Infrastruktur wird sehr schnell fähig sein, Sachen zu wissen über ihre, also ihre Organisation, wie die Organisation funktioniert. Das heißt, es geht viel weiter, als ich beschaffe einen Server zum Beispiel oder bloß eine, eine Plattform. In der Regel wir beschaffen kreisysteme Systeme oder Data Science Systeme, weil wir Empfehlungen haben wollen. Okay. Das heißt, diese Systeme sind in der Regel so beschafft oder man ähm, baut diese Systeme, weil man Unters äh, Unterstützung haben könnte für Entscheidungsträger. Das heißt, diese Systeme werden schlussendlich Re Empfehlungen abgeben. Und ich höre auch sehr oft, dass es gewisse Vorteile gibt finanziell, wenn man das automatisieren kann, äh, und man kann äh, gewisse Arbeit, die durch Mitarbeiter gemacht wurde, man könnte das ersetzen. Und das ist vielleicht wahr bis zu einem gewissen Grad. Nichtsdestotrotz, alles das ist nur möglich, wenn Sie das System, das Sie beschaffen, vertrauen können. Das scheint mir absolut zentral. Weil am Schluss, wenn Sie etwas beschaffen, dann tragen Sie nach wie vor die Verantwortung für die Ergebnisse, die diese Software liefert. Ich kann schon lange sagen, das oder das, am Schluss ist es die Sache. Nun mache ich sehr viel schneller, aber es schien mir richtig. Ich habe es angesprochen. Data sind in der Regel in der Hoheit der Firma oder Bundesamt oder von einem Departement. Algorithmen okay. können entweder, ja man kann einen Blackbus kaufen, aber beide sind wichtig. Algorithmen oder Data, beide müssen unter Kontrolle sein. Die Qualität der Daten wie die Qualität der Algorithmen zusammen bringen einen eine Mehrwert. Äh, Verstehen, wie das AI-System ist gebaut, ist, es bildet eine zentrale Bedeutung. Wenn man sich zum Beispiel erinnert an was geschehen ist bei Amazon mit diesem HR-System, die sie also beschafft haben, nachher parametrisiert haben, das ist ein gutes Beispiel, das sollte nicht geschehen. Die Responsibility, die Verantwortung ist auch etwas, die für mich muss klar geregelt werden. Das heißt, Insourcing oder Outsourcing. Es ändert schlussendlich nicht sehr viel. Am Schluss müssen Sie Ihre Partner trauen können. Okay, und noch einmal: Wir sind in der öffentlichen Sektor und wir, haben den, wir müssen erklären können, wie ein Entscheid getroffen wurde. An, äh, etwas, das man sehr oft vergisst, äh, wenn Sie eine Plattform beschaffen, in der Regel Sie beschaffen auch das Maintenance, den Betrieb und so weiter und so fort. Wenn Sie aber Algorithmen beschaffen in ein, oder die, wenn Sie das selber entwickeln, das ist auch möglich, Sie haben auch ein Lifecycle. Sie müssen die kontrollieren, trainieren über die Zeit und sie müssen auch schauen, dass sie nach wie vor korrekt funktionieren. Und das ist etwas, das man ein bisschen vergisst. Jetzt gibt es verschiedene Wege, Insourcing, Outsourcing. Die internationale Community ist zurzeit nicht ganz schlüssig. Wie ist der, was ist der richtige Weg? Also man spricht von Labels, sollte man eine Firma ein Label geben, oder muss man das insofern es gibt verschiedene Wege, die nach oben führen, aber diese, die Relationship, das Vertrauen zwischen den Leuten, die das System entwickeln und äh, der Auftraggeber ist zentral. Age Computing wird uns auch einige Sorgen geben. Äh, ich, wenn man denkt zum Beispiel an alle diese IOT, also diese Sensoren, die, die existieren immer mehr und sehr oft die Analytics ist nicht mehr, funktioniert nicht mehr, wie es der Fall war. Das heißt man erhebt die Daten, man zentralisiert in irgendeiner Form, man lässt Algorithmen laufen und am Schluss hat man ein Ergebnisse. Mit Age Computing läuft das einfach anders. Es gibt einfach die, man die Analytics haben the age. Okay, das scheint mir noch eine wichtige Zuchtzeit sind wir noch nicht. wirklich ganz konfrontiert mit dem, aber es wird es wird kommen. Die letzte Sache, das ist es das existiert schon. Das, das ist vielleicht mehr habe ich ein ein der Philosophie. Man sieht, dass gewisse Leistungserbringer sind diese sehr große Firmen Sie bieten jetzt Algorithmen und Modelle in Form von API. Das heißt, dass sie haben ein System, das ist so gut gebaut, das Modell ist so gut gebaut, dass andere Firmen anstatt selber etwas zu entwickeln, stützen sich auf diese Algorithmen. Und äh, es führt auch zu der Frage, wer kontrolliert. Die Algorithmen, die diese Firmen wirklich kontrolliert haben. Also, ich probiere es zu erklären. Es gibt eine sehr große Firma, die ein gutes Modell mit Millionen von Parameters gebaut hat, über die Zeit, über die Jahre, für die Übersetzung. Das ist nicht schlecht, was sie machen. Und es gibt andere große Ersteller, die haben selber gedacht, ja, wollen wir investieren in das? Oder wir nutzen einfach ihre Modelle. Via API. Also die Frage, die sich stellt, ist, ist ein Subscription das auch der, der future von so einer Sache. Das ist wir schon zur Zeit, wo wir damit konfrontiert sind, in mein Bereich. Ich werde jetzt die Antwort der Bundesverwaltung für drei Bereiche geben. Ich habe es gesagt, äh, wir machen nicht nichts und die erste Sache, es sind diese Leitlinien für die künstliche Intelligenz, für den Bund. Wenn sie die, es gibt sieben Prinzipien. Sehr wahrscheinlich kennen Sie das. Und das ist genau, was ich erzählt habe, seit zehn Minuten. Das heißt, und jetzt, diese Prinzipien sind im Prinzip klar. Sie, sie, wurde verabge, sie wurden abgenommen und jetzt die Geschäftsleitung der verschiedenen Bundesämter haben den Auftrag, wenn man das so will, wenn sie ein KI-System oder ein Data Science-System beschaffen wollen oder bauen wollen, das zu respektieren. Und die Frage, die sich stellt, ist: Wie macht man das? Es tönt vielleicht sehr einfach, aber in der Tat, wenn man das anwenden muss, umsetzen muss, beginnt ein bisschen die Schwierigkeiten. Und das ist die Wahrheit. Also das ist die was zurzeit gültig ist. Das Parlament richtigerweise macht auch ein bisschen Druck diesbezüglich. Wir haben Motionen, Interventionen, die sagen, ja, aber wie läuft die ganze Geschichte am Ende des Tages? Wer kontrolliert diese Algorithmen? Was geschieht? Gibt es überhaupt jemanden, der einen Überblick hat über diese Algorithmen? Und hier, noch äh, um zu sagen, äh, wir haben den, den Auftrag, je drei Monate eine Datenbank zu aktualisieren mit allen Projekten der Bundesverwaltung, die KI oder Algorithmen generell gesprochen anwenden. Und das wird aktualisiert, das ist in die Öffentlichkeit. Und das ist auch der Weg, den der Bundesrat wollte, um zu sagen, wir müssen transparent sein, offen sein gegenüber der Bevölkerung. Und Jetzt, das ist mein vorletztes Slide. Äh, am, An am Anfang, äh, man hat gesagt, es gibt ein Kompetenzcenter. Das ist wahr. Die Idee ist einfach, eine kleine Gruppe zu haben von ich, ich, Experten, das sind nur Leute mit PhD, <lacht> Mathematiker, Statistiker, Data Scientist, die das Background haben, zu verstehen, wie eine, ob die Daten qualitativ gut sind, ob das Algorithmus richtige ist. Und es ist nicht mandatorisch, sie müssen nicht zu uns kommen, sie können es, ein Amt kann kommen, und wir können die behaupten, äh, falls notwendig. Das ist ungefähr, was diese Leute tun, dass sie eine Idee haben, da habe ich gesagt, das ist nicht schwarz und weiß. Das ist nicht einfach, man kann es nicht einfach abdelegieren. Wenn man effektiv das beherrschen wollen, Sie sind in der Mitte äh, und hier von der, vor allem die Methodological Skills, das ist ungefähr, was sie im Rücksack haben müssen, wenn Sie effektiv das verstehen wollen. Ich kann, all, ich kann alle diese Sachen nicht, ich habe viel clevere Leute bei mir, aber es ist nur um zu sagen, das Thema ist komplex. Und stellen Sie sich vor, wenn, wenn, der Boom beginnt, Systeme wirklich zu beschaffen mit Algorithmen, das ist in unserem Interesse, wir sind Bürger, dass der Bund transparent agiert mit diesen Algorithmen. Und ich möchte auch am Schluss erwähnen, dass das Bit auch nicht nichts macht in diesem Bereich. Sie sind am Überlegen zurzeit, es ist noch nicht fertig, was wäre die richtige Infrastruktur. Also das Data Science Competence Center, wir kümmern uns um Modelle, Algorithmen und das BIT kümmert sich primär um die Infrastruktur und BKDT ist einfach der globale äh, Master, wenn man das so will, der die Sache koordiniert. Und das ist ungefähr, wo wir stehen. Okay? Also die Idee ist, intern haben wir so jemanden. Voilà. ich bin fertig. Ich hoffe, ich war nicht zu lang. Sie haben einigermaßen mein Deutsch verstanden. Ich hoffe mindestens. Dann, äh, dann bin ich fertig. Voilà.